Hey, oh, Jisoo. Zappa, zappa, Was geht ab? <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen bei Phil Obscura und meine neuen Videoserie Der Müllmann. <lacht> und was braucht man als der Müllmann? Oder was braucht man als Müllmann? Man braucht natürlich hier einen Müllbeutel. Aber das reicht nicht. Wir brauchen auch noch einen Eimer. Und jetzt kommt mein Lieblingsutensil. Der Greifer, man kennt ihn vielleicht von den Pfandflaschensammlern. <lacht> die sammeln damit Pfand auf. Will ich aber eigentlich nicht damit. Es sei denn, ich finde natürlich was mit Pfand, dann sammle ich das auch auf. Aber ich möchte Müll sammeln. Ja, also, ich möchte in meine Stadt gehen oder in die Natur gehen und da ein bisschen Müll aufsammeln. In der Hoffnung, dass ich der Natur und meinen Mitmenschen vielleicht einen kleinen Gefallen tue und sie von dem ganzen Müll befreie. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich dich ein bisschen dafür sensibilisieren kann, in deiner Gemeinde oder in der Natur nicht wahllos irgendwelchen Müll wegzuschmeißen oder vielleicht sogar, dass du mal Müll aufsammelst in deiner Stadt oder in der Natur, in deiner Umgebung und allgemein in der Umwelt. Ja, ich bin da drauf gekommen. Ich laufe hier ganz viel mit meinem Hund, mit dem Thirion in der Gegend rum, bei mir in der Stadt, in der Natur draußen, im Wald und so weiter. Und da sehe ich immer so viel Müll rumliegen, und da frage ich mich, es gibt so viele Pfandflaschensammler, ja, warum sammelt dann niemand diesen Müll auf? Da war einmal ein Mann vor mir, der hat eine Flasche aufgehoben und hat geguckt, ob es Pfand ist, war kein Pfand, und hat es wieder weggeschmissen. Und dann dachte ich, ja, wenn du es doch in der Hand hast, dann kannst du es doch gleich wegwerfen, warum schmeißt du es wieder in die Wiese? Und dann dachte ich, das geht so nicht, ja, es geht so nicht, muss einer den Müll wegräumen, also mache ich das jetzt als neues Videoformat, der Müllmann. Ja, so ist es. Und ganz gefährlich sind vor allem auch Glasscherben. Viele Flaschen, die rumliegen. Gerade für den Hund, aber auch natürlich für kleine Kinder und für jeden, der da rumläuft, sind Glasscherben gefährlich. Und deswegen muss ich das wegräumen. Und damit fangen wir jetzt in dieser Folge, in diesem Video fangen wir damit jetzt an. Und deswegen würde ich sagen, ich wünsche viel Spaß mit meiner neuen Videoserie Der Müllmann. Los geht's! Okay, also wir sind jetzt hier bei mir auf der Straße und hier fangen wir an mit dem Müll sammeln und ich bin mal sehr gespannt, wie viel Müll wir hier zusammen bekommen, ähm, wenn man jetzt hier runter guckt, die Straße entlang, ist schon ziemlich viel Müll, ja? deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los, let's go. schön vergessen anzuziehen. Zieh mal lieber an, dann kann ich ein paar Sachen mit der Hand aufheben. Oh. Also eins ist auf jeden Fall schon mal klar. Viele Zigarettenstummel hier unterwegs. Natürlich wäre es ja vielleicht sinnvoller ähm, zu kehren. <lacht> Statt es einzeln aufzusammeln. Aber wir haben jetzt nun mal unseren Greifarm hier. Und deshalb machen wir das auch mit dem Greifarm. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber es macht mir Spaß. Vielleicht fangen wir irgendwann noch an zu kehren, wer weiß es schon so genau. Aber jetzt für heute, für dieses Video, erstmal oh, nur mit dem Greifarm. Oh Mann. Das Problem ist, jetzt schwitze ich schon, es ist der Handschuh schon kaputt gegangen. Prä. Super geil. Dumm. Hätte ich mir vorher ansehen sollen, ob ich noch trockene Hände hatte. Oh, ja, gut. So ist es halt. Fuck. Ja, liebe Nachbarn, da könnt ihr mir danken. Ich sammle hier eine Schraube auf. Da könnt ihr die reinfahren und dann hättet ihr den Platten, dank mir, Gefahr gebannt. ich brauchte echt was Besseres oder was? Ey? Hat 4,99 Euro gekostet. Das Klemmding hier. Digi Digi. Ganz speziell. Und was ist das hier? Guck mal hier. Das ist ja schon alles völlig eingewuchert. Da bräuchte ich jetzt die Handschuhe, das kriege ich so mit der Klammer gar nicht raus. Guck mal, nein. Ist doch eine Müllkacke, Alter. Der Ton ist okay. Mann, ich werde es dann nachher sehen. Ich werde es ja nachher hören, ob der Ton okay ist. Ich hoffe, er ist okay. Also, die Zigarettenstümmel sind hier echt ein Problem, würde ich mal sagen. Das sind echt viele. Brebre bre. Dabei gibt es auch da hohe Strafen dafür, wenn man die auf die Straße schnippst. Liebe Leute, hier wird nicht genug kontrolliert, Alter. Was sind das hier? So, haben wir hier auch noch ein bisschen Müll. Guck mal da, man, schon wieder Kippen. Digi. Ich glaube, da müssen wir mal ein Video machen. So. Äh, wie viel Kippenstimme sammle ich in einer Stunde auf. Fußgängerzone zum Beispiel. Kinderspielplatz, Parkplatz. So was in die Richtung wäre doch ganz gut, oder? Also muss ich muss sagen, ist auch sehr befriedigend die Arbeit hier, nur diese Greifzange für 4,99 Euro, ja, das sind eben nur 4,99 Euro, ne? Das ist ein sehr kurzer Straßenbereich jetzt hier, aber ich würde mal behaupten, hier liegt genauso viel Dreck wie in zwei Straßen weiter oben. Also dieser Straßenbereich ist extrem dreckig. Wird Zeit, dass hier mal ein bisschen was weggesammelt wird. Breh. Hier hausen... Die Dreckschweine. Wie viel Kippen. Guck mal, wie viel Kippen hier aussehen. Ey. Es ist doch nicht normal. Alter. So, ja, 93 Kippenstängel alleine in diesem kleinen Bereich. Geil. sagen wir können mal ein bisschen umlernen in den müllsack einmal ist recht voll okay. gut ich würde sagen wir können umlernen. einmal ist recht voll erste fuhre mal ab in den sack Okay, beautiful. Dann würde ich sagen, weiter geht's. sagen einen größten teil ist hier bei mir in der straße auf jeden fall aufgesammelt und dann würde ich sagen gehen wir mal weiter in die richtung und gucken was man noch so finden Das ist ja eigentlich nicht wirklich Straße, ist Gehweg, aber das habe ich ja bisher auf den anderen Seiten auch so gemacht. Aber hier ist auch nochmal ein großer Dreckhotspot. Hier ist zwar eine Mülltüte mit Gläser, aber die lasse ich jetzt mal stehen. Aber was wir hier wieder an Kippen haben, ist nicht normal. Teebeutel, Will jemand geteebeutelt werden oder was los hier? Das ist ja speziell. Also ich glaube, dieser kleine Wiesenbereich ist nochmal ein Hotspot für Müll. Also hier liegt wirklich einiges rum. Hm, die Vögel lassen, lassen auch ihren Müll hier fahren. Einige Federn auf jeden Fall am Start. und hier natürlich oh, okay Alex okay. Aufnahme Gut, also es wird wieder Zeit, den Eimer umzufüllen in den Sack und dann würde ich sagen, war es uns auch für heute. Ja, Wir haben hier eine Stunde in meiner Nachbarschaft ein bisschen Müll zusammengesammelt. Einen Haufen Kippen auf jeden Fall und ja, was soll ich sagen, das ist die Beute. <lacht>